Das Saarland ist, wie wir alle wissen, ein kleines Bundesland und die Frage ist, ob es auch in Zukunft eine, eine Zukunft hat als eigenständiges Bundesland. Und das hängt davon ab, ob wir jungen Menschen in diesem Land eine Perspektive bieten können oder eben nicht. Viele junge Menschen kommen aus überall her, aus Deutschland und aus anderen Ländern, um hier im Saarland zu studieren. Das merke ich an meinem eigenen Bekanntenkreis, aber an meinem eigenen Umfeld. Und das Saarland braucht die Universität als Motor seiner Entwicklung, was es jedoch nicht gebrauchen kann. Das also ist eine Landesregierung, die im Namen der Schuldenbremse diese Universität zu opfern versucht. Annegret kramp die -Kram verfehlte -Kram Sparpolitik, wird zum Tod der Volluniversität führen. Dieser Prozess hat bereits begonnen. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch daran, dass vor einigen Monaten der einzige botanische Garten im Saarland geschlossen wurde im Zuge dieser Sparpolitik. Und ein weiterer trauriger Höhepunkt dieser Entwicklung könnte die uni sein, die momentan ansteht und die kurz vor dem Scheitern steht. Und auch hier trägt Annegret Kamkarenbauer mehr Verantwortung, als sie eigentlich zugeben möchte. Denn der Universitätsrat, ein Gremium, das mehrheitlich von Annegret kramp selbst besetzt wird, blockiert seit Monaten das Votum des Senats, für einen Kandidaten, hinter dem die Professorinnen und Professoren, die Studierenden und auch die nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, nämlich Dirk Dehren. Und wenn der, Unirat, wenn der Universitätsrat seine Blockadehaltung nicht aufgibt, dann kann Annegret Kramp-Karrenbauer als Wissenschaftsministerin, selbstständig einen Kandidaten benennen, der willfährig ihrer verfehlten Spar- und Kürzungspolitik an der Universität des Saarlandes Folge wird. Und ich finde, das ist einer Wissenschaftsministerin nicht würdig. Und daher fordere auch ich im Namen der Jugend, und im Interesse der Jugend, dass die Schuldenbremse endlich abgeschafft und die Universität des Saarlandes endlich finanziell so ausgestattet wird, dass wir auch in Zukunft jungen Menschen hier im Saarland eine hochwertige, wissenschaftliche Ausbildung zugute kommen lassen können. Und ich hoffe, das sage ich jetzt zum Schluss, dass sich die Studierenden im März 2017 daran erinnern werden, wer ihnen die volle Universität zu Tode gespart hat. Vielen Dank.